Heute geht es um ein wirklich sehr sehr spannendes Thema, was ich oft von euch gefragt werde. Und zwar rede ich, um genau zu sein, von dem sogenannten Doppelschalten oder im Englischen Bereich Double Shift. Ich denke, der eine oder andere weiß, was ich meine. Und da kommen ganz viele Fragen: Wie geht das? Warum mache ich das? Wieso soll ich das machen? Was hat das für einen Vorteil? Und wie soll ich das mit meinen Füßen machen? Ich zeige kurz ein Beispiel, was ich exakt meine. Okay, nochmal. Okay, ich denke der ein oder andere hat jetzt durchaus verstanden, was ich meine und hat es vielleicht auch schon mal gehört. Es geht um genau zu sein, mehr oder weniger um die Sache, dass man schon früher einen Gang hochschaltet, obwohl man vielleicht den einen oder anderen Gang noch nicht ausgedreht hat. So das ist Bam Bam Bam. Und das sieht man ganz oft in der GP, sieht man in der Superbike und hat man jetzt auch auf dem Video gesehen, was im Übrigen nicht ich war, weil ich es leider noch nicht geschafft habe, mich zu filmen währenddessen, dass ich fahre. Also falls ich das mal irgendwann kann, wäre der Hammer. Äh, von dem her bin ich mal rausgegangen auf die Strecke, um das mal ein bisschen zu zeigen äh, bei sehr schnellen Fahrern, die das machen. Und wieso macht man das? Ich habe unter anderem noch ein Beispiel, was die Telemetrie anbelangt, ich habe aber auch noch ein fahrerisches Beispiel, wo man vielleicht noch eine sehr wichtige Tendenz dafür erkennt, warum man das machen soll. Hier sehen wir das Ganze im Slow Motion, ein bisschen weiter von hinten, da kommt jetzt hier die Rechtskurve, dann geht es die Links hoch, also im zweiten Gang, zweiter Gang, zieht raus, macht zweiter, dritter, vierter. Und jetzt sieht man, da oben geht so über eine Kuppe drüber und in so eine Linkskurve. Die Linkskurve ist aber nicht so extrem, dass jetzt man reinbremsen müsste, weil man quasi aus einer viel langsameren Kurve rauskommt Man kommt einen Berg und dann kommt eine lange Linkskurve, die eigentlich viel schneller geht, als quasi die, die Geschwindigkeit, mit der man an der Kurve ankommt. Und diese Situation hat man sehr, sehr häufig auf verschiedenen Rennstrecken. Und deswegen ist es eigentlich ein, ein, ein umfassendes Thema, dass man das beherrscht. Weil der wichtigste Faktor, warum man das machen soll, hat den Hintergrund. Wir haben jetzt hier in dem Einspieler gesehen, dass hier eine leichte Schräglage vorhanden ist. Und das Problem oder der Vorteil unseres Motorrads ist meistens der, auch bei der 600er, dass wir Leistung mehr als genug haben. Das heißt, wir haben in der Regel immer viel genug Leistung. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist so eine lange Links, die über eine Kuppe raufgeht. Der hat Schräglage, aber nicht so viel, dass er jetzt nicht beschleunigen könnte, aber auch nicht zu wenig, dass er jetzt den Gang voll ausquetschen könnte. Das heißt, er schaltet davon 2, 3, 4, weil er in dem dritten Gang im Endeffekt seine Leistung überhaupt nicht ausspielen kann. Und ich habe das mit dem Data Recording, was wir uns gleich noch anschauen, schon oft nachgeprüft mit dem niedrigeren Gang, wo man meinen würde, ja da liegt mehr Leistung an, da fühle ich mich schneller, es hört sich schneller an, weil die Drehzahl höher ist, meint man oftmals, ja es ist schneller, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Erstens kriege ich eine extreme Unruhe ins Motorrad rein, wenn die Drehzahl höher ist. Zweitens habe ich mehr Motorbremse, wenn ich, das, wenn ich das Gas mal nur ein bisschen wieder lupfe oder ein bisschen zumache. Lupfen ist übrigens ein bayerisches Wort, werde ich oft gefragt, was heißt es. Lupfen heißt für mich einfach kurz Gas wieder zumachen. Kommt, glaube ich, aus dem bayerischen. Und drittens ist einfach der Faktor, das Motorrad ist im niedrigeren Gang bei höherer Drehzahl viel aggressiver. Es läge zwar mehr Leistung am Hinterrad an, aber die Leistung kann ich in diesem Schräglagenfaktor überhaupt nicht brauchen. Das heißt, ich schalte quasi einen Gang weiter hoch, um mich a, langsamer zu fühlen. Das ist tatsächlich so, weil das Gehör ist ganz ein starker Einfluss auf, unsere Fahr auf unser Fahrgefühl und ich bringe mehr Ruhe ins Motorrad. Das sind die zwei, zwei wichtigsten Faktoren. Und dann kommt noch ein dritter Faktor dazu und der ist, dass ich konsequenter das Gas öffnen kann. Das heißt, an dieser Stelle, wo der Kollege hier gefahren ist, die ich im Übrigen auch sehr gut kenne, schauen wir uns noch nochmal mit Ton an. Was hat er für einen Vorteil? Er hat den Vorteil, er geht aus der links raus im zweiten Gang, öffnet das Gas, öffnet es voll, schaltet in den dritten, hat es immer noch voll und dann käme der Punch von der, von der 200 PS Maschine und dann wird ihm das Motorrad in diesen Eingang der Schräglage einfach viel zu unruhig. Ah, da, da hätte er Angst, dass es slidet, dass es hinten ausrutscht, dass es wegbricht und dann schaltet er einfach einen Gang weiter hoch. Das gleiche wird übrigens angewandt, auch im, wenn du über Gucken drüber fährst, wo das Motorrad wheelie-neigend ist, also sprich, wo das Motorrad tendenziell vorne hochgehen würde und dann ist Bremsen oder Gas wegnehmen nicht immer eine Option, dann ist es auch oft eine Option, einfach den nächsten Gang reinzudrücken, dann liegt tendenziell einfach weniger Leistung hinten am Hinterrad an und ich kann konsequenter draufbleiben. Und dieses konsequenter draufbleiben bringt in der Rundenzeit, in der Schnelligkeit, viel mehr als die höhere Drehzahl im Allgemeinen. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an, wie das Ganze aussieht von dem Fußmechanismus. Weil da sagen ganz viele zu mir, ja, ich tue mich extrem schwer, in dieser Situation irgendwie hoch oder runter zu schalten, wenn ich da auf dem Ballen stehe. Da habe ich auch ein gutes Beispiel als Einspieler für euch vorbereitet. So, schauen wir uns hier das Beispiel an, das ist in Aragon. Da komme ich mit dem zweiten Gang raus. Dritter Gang, drehe den aus, gehe in den zweiten nach unten. Denke ich ein sehr klassisches Beispiel dafür. Ich gehe im zweiten Gang aus einer Schikane raus, beschleunige, ziehe voll auf. Zweiter, bam, bam, bam. In dem Fall schauen wir es uns nochmal an, um es genau zu verinnerlichen. Oh. In dem Fall hat es den Grund, dass diese Kurve, diese Linkskurve, die auf diese Schikane folgt, die ich quasi anfahre mit dem vierten Gang, so lang und so schnell ist. Jetzt könnte ich die theoretisch im dritten fahren, mir würde die Drehzahl vermutlich sogar reichen, aber ich wäre da irgendwo bei 12.000, 13 13.000 Drehungen und wenn ich dann rausbeschleunige, habe ich das Problem, dass ich dann nicht voll aufmachen kann, weil bei 13.000 Drehungen von Stützgas auf Vollgas gehen. Das macht und dann bin ich im Begrenzer drin und da habe ich halt keinen Bock drauf. Deswegen bereite ich mich vorher schon vor und sage, okay, ich schalte einfach einen Gang weiter hoch, habe dafür eine hohe, höhere Kurveneingangsgeschwindigkeit, weil ich beim Gasschließen schon mal weniger Motorbremse habe, dann eine höhere Scheitelpunktgeschwindigkeit, weil ich im Endeffekt weniger Motorbremse habe und weil ich mit weniger Geräuschpegel quasi schon... Einfach anfangen, schon ein bisschen zu ziehen und mir fällt es gar nicht so, so schnell auf. Mir fällt es gar nicht auf, dass es das so schnell ist. Und dann habe ich den nächsten Vorteil, dass ich dann in der vierten bei 9, 10.000 Umdrehungen viel aggressiver oder viel konsequenter dann anlegen und pam raus, raus beschleunigen kann. Einfach, bah, ohne, ohne Kompromisse, ohne einfach, ja, und das fühlt sich zwar, und jetzt kommt der Brüller, es fühlt sich zwar teils langsamer an, weil du halt weniger Drehzahl hast. Es ist halt nicht so dieser Punch da, den du normalerweise gewohnt bist. Aber es hat den Vorteil, dass es im Data-Recording schneller ist. Bevor wir zum Data-Recording kommen und uns das einmal genau anschauen mit den Drehzahlen, ähm, gehen wir nochmal kurz auf die Fußhaltung ein. Schaut mal genau auf die Fußhaltung. es geht immer wieder von vorne los, ich weiß nicht, warum. Bang. So, jetzt. Habt ihr gesehen? Es ist essentiell, in einem Scheitelpunkt den inneren Fuß auf dem Ballen zu haben. Aber in so einem Moment muss man quasi das Gewicht des Fußes so ein bisschen in Richtung Hacke, in Richtung Ferse versetzen. Uh, sorry übrigens für die Kopfhörer, aber dann passiert mir das Problem nicht mehr, dass die Einspieler laufen und ich höre es nicht und dann habe ich es am ja Video. Deswegen höre ich es jetzt. Um, das heißt, ich habe Problem, das Problem, dass ich natürlich dann in der Zeit nicht auf dem Ballen stehen kann, sondern halt kurz den Fuß bewegen muss. Kurz auf der Hacke stehen, zweimal schalten, bam, bam. Und habt ja gesehen, bevor ich in den Scheidelpunkt hineingehe, gehe ich wieder auf den Ballen, um es nochmal zu zeigen. Ganz bewusst, beachte jetzt mal, wenn ich wieder zurückgehe auf den Ballen. So. Nach vorne und wieder zurück. Das ist entscheidend, dass ich wieder auf dem Ballen auf der Raste stehe. Das ist entscheidend, vor allem am Scheitelpunkt brauche ich da den Druck drauf. Am Scheitelpunkt brauche ich da den Druck drauf, damit ich äh, einfach mein Gewicht besser auf, auf meinen Ballen ablegen kann. Das ist natürlich scheiße, das habe ich in meinem, in meinem Video zur Fußrastenbetätigung schon angesprochen. Gibt es auch ein komplettes umfassendes Video dazu. Äh, findest du bei mir auf dem Kanal. So, jetzt ist natürlich so, könnte man darum streiten, wenn der eine oder andere sagt, nah, ich habe keine Umkehrschaltung, da geht es nicht. Ja, es ist ein Tacken komfortabler mit einer Umkehrschaltung, es geht aber auch ohne. Wie es in meinem Fall ist, ich fahre mit so vielen verschiedenen Motoren, das eine hat Umkehrschaltung, das eine hat keine, ich muss mich ständig umswitchen. Die Kit Carver, die hat keine Umkehrschaltung, die hätte eigentlich eine, aber ich war bisher zu faul, sie umzudrehen, weil es mir eigentlich egal ist. Es ist im Endeffekt, ja, es so hat das eine seinen Vorteil, es so hat den anderen seinen Vorteil, das andere hat Nachteil, das andere hat Nachteil. Im Endeffekt, mir ist es persönlich wurscht. Auf bayerisch gesagt, ja. Es geht beides, ähm, aber natürlich bevorzugt man die Umkehrschaltung in so einem Fall. Aber es geht trotzdem beides. Du musst halt dann blöd unten rein währenddessen, aber trotzdem, du hast gesehen, du musst den Fuß versetzen. Von, der, von, der, von, der, von den Ballen auf die Hacke schalten und wieder zurück. Das ist essentiell. So, und jetzt schauen wir ins Data Recording. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Juhu, juhu, es funktioniert. So, das ist jetzt nicht Aragon. Ich habe leider von Aragon keine Data Recordings-Runde. Warum auch immer? Das ist der Slowakiering. Und am Slowakiering gibt es diese Stelle auch. Für unsere Österreicher, für unsere Süddeutschen, Slowakiering ist das gleiche. Sogar zweimal. <lacht> um, ihr seht es jetzt da, ich zoome mal ein bisschen rein. So, blub, blub. Kurve 1. So by the way. An dieser Ende der Geraden komme ich laut GPS mit 291 km/h an. Das steht hier, das GPS-Speed, ne? kommt mir gar nicht so schnell vor. <lacht> das ist Kurve 3. Von der Kurve 3 geht es auf eine Kurve 4, das ist die da, da wo der, der, die Nadel jetzt rumfährt. Ne? Das ist eigentlich das Motorrad. Und ich fahre die Kurve 3 im dritten Gang. So, jetzt könnte ich theoretisch Kurve 4 auch im dritten Gang fahren, weil ich komme im dritten Gang an. Jetzt schaut mal hier oben, das Orange ist äh, RPM, also die Drehzahl. Ich komme hier mit äh, 8000 Umdrehungen, 9, 10 und schalte bei 11000 Umdrehungen in den vierten. Das heißt, da wären ja eigentlich noch drei, fast 3000 Umdrehungen über. Die nutze ich aber nicht, weil diese darauffolgende Linkskurve, dieser Linksknick, der berüchtigte, wo ganz viele stürzen, über das Vorderrad, weil zu wenig Druck am Vorderrad ist in dem Fall, ähm, schalte ich in den vierten hoch, um das Motorrad, wie schon erwähnt, einfach einen Tacken weiter zu beruhigen. Und Das heißt, ich schalte genau exakt hier. Man sieht es hier jetzt in, dieser, ähm, in diesen ganzen Diagrammen. Hier ist eine, eine orange Linie, Nein, eigentlich ist sie rot, Entschuldigung. Da ist so ein, so ein Haken drin. Ne? Und auf der linken Seite in der Tabelle da seht ihr es quasi, wenn es von Gier, hier ist 3, Gier 4, bam, genau hier. Hier schalte ich in den vierten hoch, verändere meine Drehzahl von 11.000 auf 9.400. Klar liegt da weniger Leistung an, das ist am Prüfstand absolut nachzumessen. Aber jetzt sehen wir mal zum Beispiel hier nach oben. Jetzt schaut mal über diese Diagramme, oben in diesen Linien, die so gerade gezogen sind, da ist ganz oben ist eine Linie, die hat so Haken drin, so Ausschläge. Das ist die TCS, sogenannte Traktionskontrolle. So, jetzt, jetzt mache ich hier in, der, in, in, in dem vierten Gang, ne, wo ja eigentlich mit weniger Drehzahl, weniger Leistung am Hinterrad anliegt, wie im dritten. Mache ich jetzt bei 10.000 Umdrehungen des Gas zu so 13, 21, 20, ja, da geht es schon los. Zu, 21, zu 20 Prozent, 22 das ist hier das Gelbe, äh, links in der Tabelle, unter äh, der Drehzahl, Throttle-Grip, also sprich, was mache ich für Gasöffnung. Das sind 20 Gasöffnung bei 45 Grad Schräglage und da sagt die Traktionskontrolle, so, gerade mal 10.000 Drehungen. Ha, gerade mal in Anführungszeichen. Klar, hätte ich bei 13.000 mehr Leistung. Bringt mir aber nichts, wenn die Traktionskontrolle hier im Vierengang schon regelt. Der Vorteil ist aber, das Motorrad ist ruhiger, somit mehr Grip, somit ich kann besser beschleunigen. So, dann beschleunige ich hier raus, dann sieht man jetzt diese gelbe Linie hier hochgehen. Das ist der Throttle Grip, dann öffnet das Gas voll und dann habe ich auch nur noch 42 Grad Schräglage, steht hier links in der Tabelle bei Lean Angle und dann regelt auch keine Traktionskontrolle mehr und dann bin ich im vierten Gang bei 11.500 Drehungen. Also da bräuchte ich keinen dritten mehr, weil wenn ich da einen dritten drin gehabt hätte, hätte ich genau jetzt in den vierten schalten müssen, bei 40 Grad Schräglage und der Vollgas Nicht so toll, deswegen mache ich das vorher. Fühlt sich scheiße langsam an in dem Moment, weil es aber, aber es ist effektiver. Machen ganz viele Profis, habe ich mir auch abgeschaut. So gehen wir weiter, wo das noch ein Thema ist. Da geht es hinten aus der engen Linkskurve raus. Genau, da sind wir im zweiten Gang. Zweiter Gang beschleunige ich raus mit gerade mal, was haben wir hier, Geschwindigkeit, 75 km/h, sehr langsame Kurve, die ist noch langsam, glaube ich. 72 72 km/h, 71 km/h, Minimum-Geschwindigkeit. Beschleunige ich raus im zweiten Gang bei 6500 Drehungen. Das ist relativ untertürig für den zweiten. Kein Problem, man sieht oben, die Traktionskontrolle regelt. Also was bringt mir da der erste? Null. Sondern gehe ich raus und schalte, so dann kommt die Willy. Das ist hier oben, jetzt sind wir bei den oberen Linien, ist jetzt eine grüne Linie, die einen Ausschlag hat. Das ist Lift, Lift Control. Das ist quasi Willy Kontrolle der Yamaha. In dem Moment, wo die Willi kommt, schalte ich hier in den dritten. Zweiter, dritter, das ist hier wieder die rote Linie in der Mitte oder links in der Tabelle die Zahl. Von 2 auf 3 und dann, pass auf, bei Drehzahl, ich schalte bei Drehzahl 12.700 in die 3 und schalte bei 12.100 in die 4. Das ist quasi ba ba ba, ba ba, ba. So könnte immer meinen, wieso drehst du den dritten denn aus, weil es mir nichts bringt, weil jetzt kommt wieder eine lange Kurve, eine lange, schnelle Kurve, die viel Kurvenspeed braucht, viel Schwung braucht und da ist mir die dritte zu unruhig. Da bin ich am Scheitelpunkt mit der vierten bei 9.300 Umdrehungen. Jetzt wenn ich da im dritten wäre, wäre ich da irgendwo bei 11.000 Umdrehungen oder bei 11,5. Das wäre mir viel zu und ich kann da nicht rausbeschleunigen Und so kann ich in der vierten sagen. Und jetzt pass auf, jetzt seht ihr den Beweis. Erstens, die Traktionskontrolle regelt sowieso wieder, wenn wir sehen, bei 48 Grad Schräglage. Und jetzt kommt die gelbe Linie, die gelbe Linie, Throttle Grip. Und jetzt seht ihr, wie konsequent ich innerhalb von Ich lege an ans Gas bei 1 Minute 20, 6 habe ungefähr Stützgas bei 1 Minute 21, also eine Sekunde später Stützgas und Vollgas habe ich bei 1 Minute 23. Also wir sagen jetzt mal, das sind ungefähr zweieinhalb Sekunden, wo das von und das absolut kompromisslos und dann sieht man oben, wie hier der Anschlag des Throttle Grips auf 100 Prozent Drosselklappenöffnung. Und das ist das, was die Rundenzeit bringt. Hätte ich da einen dritten drin, müsste ich mir und in der vierten mache ich einfach bam, auf. Und dann kann ich die Drehzahl hier ausnutzen. Schaut mal, ich habe hier 10.500 Umdrehungen. Wenn das nicht reicht, dann kann man nicht Motorrad fahren. Das ist relativ simpel, aber ein guter Trick, ich denke, es ist ein bisschen eine Übungssache, ich schalte mal eben wieder um, Sorry, es ist ein bisschen der Übungssache, das mit dem Fuß, mit der, mit der Hacke, mit dem Ballen hinzubekommen. Aber jetzt habt ihr das gesehen, ihr könnt das jetzt noch ein paar Mal anschauen. Das ist entscheidend. In der Linkskurve natürlich umso schwieriger. Deswegen habe ich jetzt bewusst auch ähm, die, Linkskurve, die Linkskurve als Beispiel genommen, weil es da eben so schwierig ist. In der Rechtskurve ist ja viel einfacher, weil in der Rechtskurve hängt mein Schaltfuß ja nur so dran. Was ist denn hier für Fliege? Immer weg hier. Äh, anders zum Beispiel Ian Hutchison, Hutchie der kann nur noch rechts schalten, der Isle of Man-Fahrer, der hat das Problem genau andersrum. Also ich hoffe, das war interessant, schreib gerne in die Kommentare, ob dir das gefallen hat, ob du noch mehr Fragen zum Thema Motorradfahren hast, darfst den Kanal natürlich auch gerne abonnieren, würde ich mich freuen und natürlich ein Abo und einen Daumen hoch da lassen. Das war's aus meinem Bunker hier isoliert, Bissl Spaß für euch, bis zum nächsten Mal, ciao.